Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja Innenstädte sind Marktplätze der Gesellschaft. Ähm, hier findet das Leben statt, hier findet Kultur statt, hier findet Gesellschaft statt und wie so oft im Leben merkt man manchmal erst, äh, was es einem wert ist, wenn es dann fehlt. Und so war es auch mitten im Lockdown äh, Anfang des Jahres, als äh, Innenstädte eben aufgrund der Lockdown-Maßnahmen entsprechend nicht bevölkert waren. Und dadurch unter noch größeren Druck gerieten, als sie es eh schon waren. Und da war es ein gutes Signal in dieser Zeit auch der Landesregierung zu sagen, wir machen dieses Programm Innenstadtimpulse für die, für die fünf Oberzentren und um da auch Impulse zu setzen, dass das Leben wiederkommen wird, dass die, dass die Innenstädte Impulse bekommen. Da war und ist auch vieles möglich, sehr kreative Lösungen. Vielleicht ein, ein Punkt aus äh, meiner Heimatstadt Mainz, der hier umgesetzt wird, wo eben geschaut wird, dass man, äh, man Leerstände Lehr und Schaufenster zum Beispiel mit Ausstellungsstücken aus Museen bestücken kann und sozusagen ein öffentliches äh, Museum mitten in der, in der Innenstadt äh, für den Menschen anbietet. Und da haben wir auch sofort gesagt, was für Mainz gut ist, was für Trier gut ist, das muss auch in Landau möglich sein, das muss auch in Zweibrücken möglich sein und eben auch in den Mittelzentren. Wir haben ja auch eben die Pressemitteilung unseres Fraktionsvorsitzenden Dr. Braun zitiert und wir haben uns auch sofort entsprechend dafür eingesetzt. Und es ist ja auch schon gesagt worden, dass entsprechende Programme in der Vorbereitung sind und entsprechend auch auf dem Weg sind. Aber Dr. Martin, Sie haben auch verschwiegen, dass ja auch dankenswerterweise dann im Sommer dieses Jahres ein entsprechendes Bundesprogramm kam und dass es natürlich Sinn macht, das fordern Sie auch Ihrem Antrag, Sie haben es nur in Ihrer Rede nicht gesagt, die Programme effizient zusammenzulegen, damit am Ende die Mittel, die wir dafür zur Verfügung stehen, auch eben entsprechend ankommen. Und ähm, Sie haben es ja auch benannt, es ist ja eben nicht nur die Pandemie. Pandemie hat eben auch Entwicklungen zum Teil eben nur beschleunigt. Das ist die Konkurrenz im Onlinehandel, das ist die Konkurrenz auch von der grünen Wiese und es ist eben auch die Erkenntnis, dass heute Innenstädte dann leben, wenn sie eben nicht nur zum Einkaufen da sind. Wenn man heute in eine Innenstadt geht und gar nicht mehr weiß, wo man ist, weil sie überall gleich aussieht, dann ist das keine Konkurrenz zu Amazon, sondern es ist das kulturelle Erleben, es ist das Event, es ist das Zusammenfinden von Menschen und da braucht es auch entsprechend innovative Wege, die zum Beispiel auch bedeuten Entsiegelung von Flächen, öffentliche Zugänglichkeit für Cafés, für Begegnungen, für Kultur im öffentlichen Raum und vielleicht auch den einen oder anderen Parkplatz dann weniger. Aber das sind ja die Dinge, über die wir vor Ort gerne streiten können. Meine Damen und Herren, die Stärkung der Innenstädte ist nicht nur eine Antwort auf Corona, sondern es ist eben auch eine langfristige Wirkung, was Wertschöpfung angeht, was gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung in unserem Land entsprechend angeht. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass Sie jetzt wieder neun Monate gebraucht haben, uns unsere Forderungen hier ins Parlament entsprechend einzubringen. Aber wie auch bei den Business Improvement Districts, also bei den, bei den Layups, und bei anderen Fragen kann ich Ihnen sagen, auch wenn die CDU immer ein bisschen länger braucht, äh, um äh, in unsere Richtung zu gehen, dann nehmen wir sie auch gerne mit und ähm, nur ein Satz zum Thema verkaufsoffene Sonntage, über die wir hier viel gestrichen haben, gestritten haben. Wir, wir werden äh, in Mainz in 14 Tagen einen verkaufsoffenen Sonntag haben unter bestehendem Recht, also wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, wenn vor Ort alle an einem Strang ziehen und ich glaube, das zeigt, dass wir viele aktive Menschen in den Kommunen, aber auch auf Landesebene haben, die unsere Innenstädte in die Zukunft führen wollen. Vielen herzlichen Dank.